darum beraten, wie wir die nächsten Tage angehen, aber einen Punkt ganz besonders im Mittelpunkt gehabt, und das war die Frage der Masken- und Schutzausrüstung. Die Minister Altmaier und Spahn haben Sie ja auch schon informiert. Wir haben uns damit so intensiv auch als Corona-Kabinett befasst, weil der weltweite Bedarf durch die Corona-Pandemie sich natürlich auf diesem Gebiet vervielfacht hat und auch noch auf längere Zeit auf sehr sehr hohem Niveau bestehen bleiben wird und deshalb sind wir in zweifacher Weise aktiv, aber auch in zweifacher Weise gefordert. Auf der einen Seite haben wir einen Beschaffungsstab im Bundesgesundheitsministerium gegründet, der sich vor allem damit befasst, aus dem Ausland die Lieferungen auch zu verstärken beziehungsweise mehr Masken nach Deutschland zu bringen. Die heutige Produktion liegt ja vor allem in Asien. 90 Prozent der Masken werden in Asien produziert. Und Deshalb haben wir uns auf diesem Gebiet zu engagieren. Normalerweise ist das ja keine Tätigkeit einer Bundesregierung, aber in dieser außergewöhnlichen Situation ist das notwendig. Wir sind auch sehr dankbar, dass deutsche Unternehmen uns dabei helfen. Wir haben auch natürlich auf der anderen Seite ein strategisches Interesse, hier eine größere eigene Zuständigkeit auch zu bekommen. Und deshalb haben wir heute darüber gesprochen, dass wir einen Stab einrichten beim Bundeswirtschaftsminister, der sich damit befasst, inländische Produktion von Schutzgütern und Schutzeinrichtungen, aber insbesondere auch Masken anzukurbeln. Die Vorarbeiten sind hier schon im Gesundheitssystem gelaufen. Es gibt ein Interesse der deutschen Wirtschaft, hier auch eigene Kapazitäten aufzubauen. Wir wollen das auch im Europäischen Verbund machen, denn dieses Thema stellt sich in allen europäischen Ländern. Und ähm, Wir denken, dass es einer der Bereiche ist, in denen wir auch eine größere strategische Unabhängigkeit als Europäische Union und auch als Bundesrepublik Deutschland hier wieder erreichen müssen. Wir haben uns natürlich auch uns über die aktuelle Lage informieren lassen und können sagen, die neuesten Entwicklungen der Zahlen über die Ausbreitung des Virus geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Der Anstieg flacht sich leicht ab, und die Zahl der aktuell Infizierten geht ein wenig zurück, wenn man die schon wieder Gesundeten abzieht und leider eben auch die, die ihr Leben verloren haben durch diese Pandemie. Ich will noch mal daran erinnern, wenn das am Tag 200 oder mehr Menschen sind, dann sind das einfach doch Zahlen, die uns nicht kalt lassen können, denn dahinter steckt jeweils ein menschliches Schicksal, eine Familie, Angehörige, Freunde, die trauern. Wenn ich das jetzt so benennen kann, dann will ich nicht verhehlen. Das sage ich jetzt gerade noch mal vor Ostern, dass ich zu Beginn vor noch gar nicht so langer Zeit oft besorgt war bei dem sehr schnellen Anstieg, den wir gesehen haben, ob wir unsere Maßnahmen nicht vielleicht noch verschärfen müssen, ob das, was wir vereinbart haben, ausreicht oder ob es uns so geht wie in einigen unserer Nachbarländer, dass man noch einmal verschärfende Maßnahmen einsetzen muss. Und Deshalb sage ich, dass wir darüber schon sehr froh sein können, dass das vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, kann man das sagen, nicht notwendig ist. Und äh, deshalb bedeutet das aber andersherum auch, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wirklich froh sein, dass deutlichere Einschränkungen um, vielleicht äh, nicht notwendig sind. Und das heißt für mich, wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Und ich kenne das auch von mir persönlich. Man hat ein bisschen Hoffnung, dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter und schon ist man auch ein bisschen leichtsinnig. Nein, wir müssen konzentriert bleiben. Die Lage ist fragil. Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat gerade wieder gesagt, es gibt keinen Grund für Entspannung. Und wir müssen dies über Ostern, über die Tage danach, weiter so fortsetzen, denn wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben. Das heißt also Konzentration, Disziplin, das ist das, was Fürsorge für die Nächsten ist. Fürsorge für die Nächsten durch Abstand. Und das bedeutet dann eben auch, dass dieses Osterfest ganz anders sein wird, als wir es immer in unserem Leben kannten. Und es wird sicherlich für viele Familien, für viele Menschen eine große Herausforderung sein. Hinzu kommt ein fast deutschlandweit schönes Wetter, was natürlich noch einmal verlockt. Und deshalb mein Dank an all die, die. Die Bestimmungen einhalten und meine Bitte an alle, dies auch noch fortzusetzen. Und ich will ausdrücklich vor dem Gefühl warnen, wir könnten vielleicht glimpflicher davon kommen als andere oder als wir es dachten. Ja, der Trend ist da, dass wir etwas besser dastehen heute, die Verdopplungszeiten sich auch. Ähm, natürlich verlangsamt haben, mehr Tage dazwischen liegen, ganz im Gegensatz zu den ersten Tagen. Aber wenn wir dann überlegen, wie kommen wir in eine nächste Phase, dann gehen wir wieder in ein Gebiet, wo wir ja nicht wissen, wie Lockerungen unserer Maßnahmen wirken würden. Deshalb müssen wir das auf festem Grund tun und deshalb auch der Appell, weiter an die Maßnahmen sich zu halten und die klare Ansage, dass wir noch auf längere Zeit in und mit dieser Pandemie leben müssen. Deshalb müssen wir ganz, ganz vorsichtig vorgehen, wenn, dann in kleinen Schritten und immer wieder die Folgen beobachten. Denn unser Ziel bleibt ja, unser Gesundheitssystem an keinem Punkt zu überfordern und allen Menschen die Gesundheitsbehandlung zukommen zu lassen, die ihnen notwendig ist. Nächste Woche wird dann eine Woche natürlich wichtiger Beratungen sein. Es haben sich in den letzten Tagen schon viele Studien ergeben und viele Studien sind äh, veröffentlicht worden, die sich mit der Frage beschäftigen, was können Schritte hin zu einer Lockerung sein. Für mich eine sehr wichtige Studie wird die der Nationalen Akademie der Wissenschaften sein, der Leopoldiner, die am Montag bzw. Dienstag veröffentlicht werden soll über die Frage, wie können wir weiter vorgehen, wenn die Experten uns sagen, dass wir auf festem Grund stehen, was die Verbesserung der infizierten Zahlen anbelangt. Und An dieser Studie sind dann natürlich nicht nur Virologen beteiligt und Epidemiologen, sondern Wirtschaftsexperten, Soziologen, Ethiker, also Menschen, die das gesamte gesellschaftliche Leben im Blick haben, und damit auch die richtigen Abwägungen treffen können. Und Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage aller Diskussionen, die es gibt und die ja auch stattfinden, werde ich dann am Mittwoch mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer beraten. Die Bundesregierung wird sich vorher am Dienstag schon wieder zum Corona-Kabinett zusammenschalten, und ich bin dann sehr gespannt auf unsere Beratungen. Wir haben immer sehr gut jetzt im Kontakt gestanden, sehr eng mit den Ministerpräsidenten zusammengearbeitet. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir das alles so gemeinsam miteinander bewältigen. Und dann werden wir Sie natürlich über unsere möglichen Entscheidungen auch informieren. Bis dahin möchte ich mich noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, also an uns alle, wenden. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam viel Kraft bewiesen und jetzt kommt es gerade vor diesem Osterwochenende darauf an, darin nicht nachzulassen. Es äh, gilt unverändert. Sie schützen all die Menschen, für die das Virus eine tödliche Gefahr bedeuten kann. Sie schützen unser Gesundheitssystem, indem sie Abstand halten und indem sie Kontakte minimieren. Und damit meine ich alle, uns alle in Deutschland, ohne Ausnahme. Wir müssen konsequent bleiben, durchhalten. Und Wir können dann, das haben die letzten Tage allerdings auch gezeigt, das Land gegen das Virus verteidigen und diese schwere Prüfung, die noch eine ganze Weile anhalten wird, in unterschiedlicher Form, dann auch bis zum Ende bestehen. Herzlichen Dank. Frau Bundeskanzlerin, ich würde zu einem Aspekt der Beschaffung ganz gerne nachfragen. Deutschland bekommt ja jetzt sehr, sehr viele Schutzmasken aus China. 40 Millionen allein in dieser Woche. In der vergangenen Woche waren es auch 40 Millionen. Woher kommt diese veränderte Haltung? Einige führen das auf Ihr Gespräch mit äh, dem chinesischen Präsidenten zurück. Oder können Sie uns eine Erklärung geben, wieso China äh, jetzt besonders gewillt zu sein scheint, Deutschland zu beliefern? Danke. Naja, es ist einfach so, dass ähm, auf der einen Seite wir natürlich auch Gespräche geführt haben, das ist richtig, aber in China gibt es ja auch eine Vielzahl von privatwirtschaftenden Unternehmen und der Andrang des, der vieler Länder auf der Welt, solche Masken zu erwerben, ist groß und deshalb muss man hier auch mit professionellen Einkaufsstrategien vorgehen und, sagen wir mal, die klassische Beschaffung, wie wir sie aus der Bundesregierung kennen, mit dem Langsam bezahlen von Rechnungen und umtauschen in andere Währungen und alle diese Vorgänge, die gehen im Augenblick relativ schlecht. Das heißt, man muss hier auch sich dem, der Marktlage anpassen. Und deshalb haben wir ja diesen Beschaffungsstab gegründet, auch mit Expertise von Menschen, die etwas von Einkauf verstehen und die in, äh, fremden, äh, in fremden Währungen auch arbeiten. Und ich glaube, die Summe der verschiedenen Dinge, also politischer Kontakte, aber auch äh, des ähm, Managements dieses Einkaufsvorgangs im Blick auf die, äh, wirklich, äh, den großen Druck auf die Produzenten, in, weil die Nachfrage einfach sehr hoch ist, das äh, hat zu einer besseren Belieferung auch geführt. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, man müsse sich darauf einstellen, dass die Belastungen noch weiter anhalten und man mit der Pandemie leben müsse. Müssen sich denn die Schüler in Deutschland darauf einstellen, dass womöglich die Schulferien verschoben werden und die Menschen in Deutschland darauf, dass der Sommerurlaub ausfällt? Und mit Blick auf die Beratungen heute in der Eurogruppe befürchten Sie, dass an mangelnder Solidarität möglicherweise Europa zerfallen könnte? Danke. Nein, ich arbeitete dafür, dass Europa sehr viel Solidarität erfährt und Deutschland wird seinen Beitrag dazu leisten. Ich habe es neulich schon gesagt, Europa befindet sich in äh, sicherlich einer der schwierigsten oder der schwierigsten Bewährungsprobe, weil uns alle äh, gleichermaßen diese Pandemie zusetzt, äh, weil wir schwere wirtschaftliche Einbrüche erleiden werden. Das sagen uns ja auch alle Prognosen. Und Darauf müssen wir gemeinsam reagieren, das ist ganz klar. Ich habe es eben auch am Beispiel der strategischen Fähigkeiten, zum Beispiel für Schutzausrüstung, gesagt. Ich würde das nie allein auf ein Land nur konzentrieren. Und Ich glaube, dass die Instrumente, die jetzt dort in der Eurogruppe diskutiert werden und von denen ich hoffe, dass sie heute auch beschlossen werden können, nämlich einmal eine Precautionary Line, also ein Vorsorgeprogramm im Rahmen des ESM, eine Erweiterung der Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank und ein, wie ich finde, aus unseren Erfahrungen ja wirklich sehr wirksames Mittel, nämlich die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu zahlen, da, wo die Rücklagen in den Arbeitslosenversicherungen vielleicht nicht so groß sind. Das sind drei ganz wichtige Punkte, die sich auch zu ziemlich vielen Milliarden aufsummieren, wenn sie dann beschlossen werden sollten, bei denen man sagen kann, das ist sozusagen Solidarität in der Krise. Und dann sind wir uns ja auch darüber einig, dass es dann danach ein Konjunkturprogramm geben muss, ein Recovery Fund, wie das äh, genannt wird im Englischen, also ein Aufbauprogramm oder ein Erholungsprogramm im Sinne der Wirtschaft und der Arbeitsplätze. Und an dem wird sich Deutschland auch beteiligen. Und ich glaube, auch die Beratungen über den siebenjährigen Haushalt finden jetzt unter ganz anderen Voraussetzungen statt, als das noch vor wenigen Wochen der Fall war. Ich wünsche mir übrigens, dass man dieses Konjunkturprogramm und diesen Haushalt gesamt bedenkt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir ein Konjunkturprogramm haben, aber dann ganz große Unsicherheit, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht mit den normalen finanziellen Strömen und mit den normalen Fonds. Und gerade die Kohäsionsfonds, die Strukturfonds sind ja Mittel, die wir haben, um die Annäherung der Wirtschaftskraft der europäischen Mitgliedstaaten zu erreichen. Was jetzt Ihre Fragen nach dem Sommer anbelangt, Herr Blank, ich denke jetzt mal tageweise und wir müssen immer wieder überprüfen, das ist ja das Wichtige. Wir haben jetzt Erfahrung, wie haben die Einschränkungen der Mobilität gewirkt. Das haben wir jetzt gelernt in den letzten Wochen. Und wir haben auch gesehen, wie schnell das Ganze exponentiell wachsen kann und was das bedeutet hätte, wenn das so weitergegangen wäre. Jetzt müssen wir das konsolidieren. Ich nehme das sehr ernst, wenn Herr Wieler sagt, er redet nicht über Entspannung. Und wenn wir es konsolidiert haben, müssen wir lernen, wie können wir diese Einschränkungen – wir wollen ja wieder zu unserem früheren Leben eines Tages zurückkehren – wie können wir diese Einschränkungen langsam aufheben wo müssen wir sie am ehesten aufheben. Dazu sind wir auch auf den Rat von Soziologen, von Wirtschaftsleuten, von Ethikern, aber eben auch der Virologen angewiesen. Und da müssen wir in Spannen von zwei bis drei Wochen immer wieder gucken, was ist die Wirkung davon? Bringt uns das wieder an den Rand der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems oder können wir damit äh, umgehen? Und eins darf man sagen und muss man sagen, diese Regeln nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten, die werden, solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen. Was das dann für Juni, Juli, August bedeutet, das diskutieren wir bei einer der späteren Pressekonferenzen. Frau Bundeskanzlerin, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident fordert jetzt eine offene Debatte, wie diese Lockerung in welchen Schritten äh, geschehen soll. Das mache den Menschen Hoffnung, sagt er und er mahnt, äh, dass diese Krise auch sehr große Schäden anrichten kann, häusliche Gewalt, psychologische äh, Beeinträchtigung und Arbeitslosigkeit. Teilen Sie diese Sorge oder befürchten Sie jetzt einen Wettlauf um die Exit-Strategie unter den Ländern? Und eine ganz persönliche Frage, welche Lehren Ziehen Sie aus dieser ja in Ihrer Kanzlerschaft größten Krise als Politikerin, aber auch als Mensch ganz persönlich? Also für das Zweite muss ich Ihnen sagen, es ist noch zu früh. Das können Sie mich da mal fragen. Wir stecken jetzt ja mittendrin in der Anspannung und die ist schon gewaltig. Wir alle wissen noch nicht, wie das weitergeht und ich bin sehr froh, dass wir in der Bundesregierung sehr gut miteinander arbeiten dass da auch Vertrauen zueinander ist. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Ministerpräsidenten so gut zusammenarbeiten. Und ich bin besonders froh, dass so viele Bürgerinnen und Bürger auch diesen Weg ähm, mitmachen und damit anderen Menschen helfen. Dass das eine Grundstimmung in Deutschland ist, ähm, über die ich sehr, sehr froh und auch dankbar bin, weil das liegt ja gar nicht in unserer Hand, in meiner Hand, sondern das machen Menschen für andere Menschen. Und das ist etwas sehr Schönes, das zu erleben. Bilanz ziehen wir dann sehr viel später. Ansonsten glaube ich, sind wir doch alle in einer so ernsten Situation, dass zwei Dinge klar sind. Erstens, es muss darüber nachgedacht werden. So wie wir darüber nachgedacht haben, was schränken wir ein an Bewegungsspielräumen, muss man natürlich auch nachdenken, wann können wir das wieder öffnen. Und ich wäre gerne wirklich mit Freude und die Erste, die Ihnen sagen würde, es ist. Alles, wie es war, und wir könnten äh, wieder loslegen. Aber so ist es halt nicht. Und ähm, deshalb müssen wir jetzt in der Tat auch den Rat von sehr vielen hören. Ich habe von Anfang an auch gesagt, dass das natürlich auch Folgen hat, dass häusliche Gewalt, dass äh, ältere Menschen leiden. Schauen Sie, es darf zurzeit keine Besuche in Pflegeheimen oder in sehr vielen Pflegeheimen geben. Was bedeutet das, wenn Menschen dort sterben, wenn man nicht zu ihnen kann, wenn sie von den Angehörigen entfernt sind, dass weg sind, also die Entfernung da ist? Das ist doch etwas, was, was wirklich bedrückend ist. Und genauso bedrückend ist es, wenn Menschen ihre Freunde nicht sehen können oder Verwandten. Das ist klar. Und so ist doch jeder bemüht, verantwortlich, gleichermaßen verantwortlich zu entscheiden. Und natürlich kann man darüber auch sprechen. Es gibt nur etwas, ich will das sagen, als Bundeskanzlerin habe ich da auch bei allem Respekt vor jeder Meinung, bei allem Respekt vor jedem Argument, was ja auch geäußert wird, und wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, eine übergeordnete Verantwortung. Und die heißt, dass wir aus dieser Herausforderung so rauskommen, dass für mich vorrangig dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass wir nicht in menschliche Entscheidungssituationen unsere Ärzte schicken, die ich nicht erleben möchte oder was wir, wo wir die Aufgabe haben, das äh, zu vermeiden. Und diese Verantwortung, die muss mir keiner abnehmen, die kann mir keiner abnehmen, aber in dieser Verantwortung muss ich argumentieren. Und so hat jeder auch seine Rolle in der Gesellschaft und meine ist an dieser Stelle wirklich auch das zu sagen, was ist, das heißt aber nicht, dass ich über das, was wird, nicht Tag und Nacht nachdenke. Frau Bundeskanzlerin, Herr Conte, der italienische Ministerpräsident, hat im Interview gesagt, ohne Euro- oder Corona-Bonds könne man die europäische Idee vergessen, da mache jeder nur sein eigenes. Würden Sie dem widersprechen? Gibt es also eine solidarische Krisenfinanzierung ohne diese Gemeinschaftsanleihen? Und Sie haben einmal davon gesprochen, dass ab 14 Tagen Verdopplungszeit eine Entspannung einträte. Sehen Sie das immer noch so oder haben sich die Maßstäbe da verschoben? Nein, also es gibt ja verschiedene Indikatoren. Einer da ist die Verdopplungszeit und da sind wir auf einem guten Weg. Aber man sieht es eigentlich an allen Indikatoren. Man kann es an der Verdopplungszeit sehen. Die Virologen haben ihren Faktor R0, der etwas schwieriger zu berechnen ist, aber... Natürlich auch wichtig ist, wir haben das Zeichen, was heute von mir auch genannt wurde, wenn wir mehr an einem Tag mehr Gesundende haben, als wir neu Infizierte haben, ist das natürlich auch ein Hinweis, wenn das ein Trend ist, der sich über längere Zeit verstetigt, dass das eine Botschaft ist, die zeigt, dass es sich verbessert. Die Tatsache, dass die Kurve nicht mehr exponentiell ist, sondern dass sie linear ist, ist ein Zeichen, also es gibt eine ganze Reihe von Zeichen und die Verdopplungszeit ist ein solcher Indikator. Was den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte anbelangt, ich habe auch mit ihm vor wenigen Tagen lange telefoniert, so sind wir uns vollkommen einig, dass es dringend der Solidarität bedarf in Europas, einer von jedenfalls von Europas schwierigsten Stunden wenn nicht der schwersten, und ähm, dass Deutschland auch zu dieser Solidarität bereit ist und verpflichtet ist, sowohl im Blick auf unsere europäischen Partner, aber ich sage Ihnen auch, Deutschland wird es auf Dauer auch nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Das ist meine feste Überzeugung, und das leitet mich. Welche Instrumente dafür nun geeignet sind, ähm, dass kann man durchaus unterschiedlich bewerten. Ich, Sie wissen, dass ich nicht glaube, dass wir sozusagen eine gemeinschaftliche Haftung haben sollten ähm, bei dem Stand der politischen Union, wie wir ihn jetzt haben. Und deshalb lehnen wir das ab. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen, dass ich glaube, dass wir hier auch gute Lösungen finden. Und es gibt natürlich Länder, die gucken schon ein bisschen und sagen, Mensch, was könnt ihr euch jetzt an... Rettungsprogramme für eure Wirtschaft leisten? Was könnt ihr für eure Arbeitslosen machen? Und deshalb finde ich gerade auch dieses Instrument der Kommission, das auch Ursula von der Leyen als frühere Arbeitsministerin und ja auch Kennerin der Situation in schweren Krisen angewandt hat, dieses Kurzarbeitergeld eine wirkliche Hilfe für Länder, in denen die Arbeitslosigkeit jetzt hoch ist und die eben nicht die Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit haben, wie wir sie haben, um das Kurzarbeitergeld ohne Beitragserhöhung äh, durchsetzen zu können. Ja, Frau Bundeskanzlerin, nochmal eine Frage zur Eurogruppe. Der Vizekanzler hofft ja auf eine Erleuchtung noch vor Ostern. Inwieweit waren Sie mit Marc Rutte und mit Emmanuel Macron im Kontakt, um dieser Erleuchtung ähm, nachzuhelfen? Und äh, welches Signal würde es aussenden, wenn auch die Eurogruppe heute kein Ergebnis bringt? Naja, Spekulationen werde ich jetzt nicht anstellen, sondern die Eurogruppe hat ja noch nicht mal angefangen zu tagen. Ich hoffe natürlich, dass sie zu einem Ergebnis kommt. und ich war mit Emmanuel Macron im Kontakt und natürlich auch mit Marc Rutte, aber auch schon zum Teil vor, dem, vor der Eurogruppe, vor der letzten. Und ich hoffe, dass es zu einem Ergebnis kommt. Es wäre einfach ein sehr gutes Zeichen. Zumal man sich sehr nahe ist. Ja, Frau Bundeskanzlerin, meine Frage nochmal in Richtung Zukunft. Wenn Sie sagen, schrittweise Lockerung, ähm, da gibt es jetzt erste Stimmen, die sagen, als ersten Schritt müssten unbedingt die Schulen wieder öffnen, äh, weil das auch für die Familien sehr wichtig sei. Was wäre da Ihr Ansatz? Was ist der erste Schritt? Es gibt ja auch den Vorschlag des Ethikrats, der sagt, man könne da tastend vorgehen, also auch mit Versuch und Irrtum manche Dinge auch probieren und wieder zurücknehmen. Wäre das was, was Sie sich auch vorstellen können? Naja, wir müssen ähm, miteinander diskutieren. Gehen wir einheitlich vor, bundeseinheitlich. Das wird man bei manchen Dingen tun, bei manchen vielleicht auch äh, lokal unterschiedlich, weil wir die Infektionslage natürlich auch sehr unterschiedlich ist. Ähm, ich glaube, wir müssen auch das ausrichten an der Frage, wo können wir sehr schnell ähm, die Kontaktabstände, ähm, also die, das Abstandsgebot, relativ einfach durchsetzen. Wo können wir das nicht einfach durchsetzen? Wir müssen ähm, fragen, wie sind die einzelnen Gruppen betroffen? Und deshalb wird es wahrscheinlich nie eine 100% Lösung äh, geben in irgendeinem Sektor, sondern immer äh, schrittweise kleine Öffnungen. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich überhaupt nichts davon halte, zu sagen, na ja, die Jüngeren, die können jetzt mal schnell wieder alles tun, wie sie es kennen und die Älteren, die müssen noch ohne Kontakte weiterleben. Das finde ich, ist mit der Humanität und mit den Vorstellungen von unserer Gesellschaft nicht vereinbar. Wir müssen an Ältere und an Jüngere und an Eltern und an Arbeitnehmer und alle gleichermaßen denken. Und jetzt werden wir uns dann das miteinander diskutieren. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ich halte die Schulen so, wie man sie kannte und die Kindergärten, Natürlich nicht für den Ort, an dem man nur mit einfachster Maßnahme den Abstand sicherstellen kann, den man noch braucht. Und dass wir natürlich auch immer wieder die Wirkungen uns anschauen müssen, das ist ja ganz klar. Das habe ich ja auch gesagt. Was ich nur nicht möchte, ist, dass wir einen so großen Schritt gehen bei den Öffnungen oder bei den Lockerungen, sage ich mal, der jetzt sehr harten Bestimmungen der uns dann wieder völlig zurückwirft, das wäre doch das Schlimmste, wenn wir dann sagen müssten, jetzt sind wir wieder im Bereich des exponentiellen Anstiegs und ähm, jetzt müssen wir die ganz harten Maßnahmen wieder einführen oder noch härtere. Das fände ich das Allerschwierigste und deshalb wird es Geduld brauchen. Es wird Geduld brauchen, denn ähm, jedes Mal mit jedem solchen Schritt, das hört sich so an, als wäre das irgendwie eine Formel, nach der wir vorgehen können. Wir wissen das nicht. Und jedes Mal sind Menschen betroffen, jedes Mal sterben wieder Menschen, jedes Mal sind Ärzte gefordert, jedes Mal haben Ärzte und Schwestern Angst, dass das Krankenhaus vielleicht zu überfordert ist. Und das müssen wir verhindern. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch ähm, Schritte gehen, von denen wir nicht gleich am Anfang wissen, was sie bewirken oder wie es ist. Und es wird viel davon abhängen, auch bei den Schritten, die wir gehen, ob die Menschen weiter Abstand halten, ob sich weiter die Hände waschen, ob sie ähm, sich nicht die Hände geben, und sicherlich ähm, es ist es ganz einfach. Die Kontakte sind ein Maß und die Art der Kontakte für die Frage, wie sich diese Epidemie ausbreitet. Sie ist nicht weg, wenn die Zahlen mal einen Tag besser werden. Sie wird nicht verschwinden, bevor wir nicht ähm, wirklich einen Impfstoff haben, mit dem wir die Bevölkerung immunisieren können. Und das heißt Leben mit dem Virus. Also wenn es so ein bisschen abstrakt vielleicht noch ist, Leben in und mit der Pandemie, das heißt nichts anderes als Leben mit diesem Virus. Das ist nicht verschwunden, auch wenn man sich mal einen Tag weniger Leute anstecken. Wenn wir alle immer so miteinander säßen, wie stehen, wie wir hier stehen, würde wahrscheinlich das Virus uns nichts anhaben können. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wenn wir das alles, was wir jetzt gelernt haben und machen, vergessen, dann sind wir sehr schnell wieder da, wo wir waren. Danke schön und ich wünsche Ihnen dann unter den besonderen Umständen doch auch noch ein frohes Osterfest.